Ich habe selber äh, nicht miterlebt, den Vorfall in der Kabine, weil ich in der Trainerkabine war und die in, der, äh, in Manchester sehr weit entfernt ist. Also ich habe weder was gehört noch, noch äh, mitbekommen. Aber natürlich habe ich dann äh, sofort und sehr schnell und im Laufe des Abends noch und dann im Laufe des, des ganzen Mittwochs, mit allen Beteiligten gesprochen, mit allen Beteiligten, mit beiden Spielern gesprochen, auch mit allen Spielern, die es gesehen haben, vielen Spielern, die es gesehen haben, mit einigen im Staff, die, die unmittelbar dabei waren, die Situation dann auch äh, geklärt haben und beruhigt haben. Ähm, das war auch notwendig, hat uns beschäftigt und weil es uns eben beschäftigt hat und weil es schon ja, auch ein eklatanter Vorfall war, war es aus meiner Sicht sehr wichtig, dass wir, bevor wir ins nächste Training gehen, äh, hier am gestern Morgen so die Sache klären, sie klar klären, es klar kommunizieren, auch an alle kommunizieren, die, die äh, hier im Trainingsgelände arbeiten. Das haben wir gestern Morgen gemacht und äh, damit, damit glaube ich, auch die, die Luft so gemacht, dass, dass man auch wieder positiv miteinander trainieren kann. Wir sind ja, leider nicht die erste Mannschaft, in der das passiert und wir werden auch vermutlich nicht die letzte sein. Ähm, Deshalb ähm, hatte es jetzt für mich, in dem, wie die Spieler damit umgegangen sind, ich sage, viele Gespräche, wie die Spieler damit umgegangen sind, wie die beiden Beteiligten vor allen Dingen damit umgegangen sind, äh, hatte es schon auch eine reinigende Wirkung jetzt. Wir haben dann gestern und heute eine gute Stimmung, positive äh, energiegeladene Stimmung im Training gehabt, die auch äh, und, und es war, ist auch nötig und muss auch einfach, muss auch so sein, weil die Dinge dann geklärt waren.